Ja, Wasserkraft, lohnt sich das überhaupt? Ich hatte nach dem ersten Video, also nach dem hier, ein Mini-Pumpspeicherwerk. Das war ja eigentlich bloß eine Aufgabe, das Wasser hoch zu transportieren. Ähm, von hier nach hier habe ich mir gesagt, Mensch, wir haben da noch so viele alte Wassertürme rumstehen. Die sind um die 20 Meter hoch, also das könnte doch klappen. Dann habe ich mal schnell bei Wikipedia nachgeguckt. Und einige Beispiele rausgesucht. Zum Beispiel Hamburg, der Schanzenturm. 1910 gebaut. In den 60er Jahren dann stillgelegt. Hat keinen Sinn gehabt. War zu teuer. Da gibt es verschiedene Angaben, je nachdem, wo man guckt. Entweder 2300 Kubikmeter sind hier oben in diesem Behälter drin oder 4600. Ich habe mal das Bessere genommen. 4600 Kubikmeter. Und bei 17 Meter Höhenunterschied habe ich 20 Meter Höhenunterschied angenommen, weil der Turm ist 17 Meter hoch. Also das Wasser liegt 17 Meter über dem Fuß des Turmes. Und da habe ich mir gesagt, naja, okay, die 17 Meter noch ein Stück runter in die Stadt. Ähm, nehmen wir 20 Meter, rechnet sich leichter. Die übliche Formel WSM mal G mal H, beziehungsweise die potenzielle Energie, die da drin steckt, die man dann in kinetische umwandeln kann, in elektrische. Alles immer so tun, als wenn der Wirkungsgrad 1 ist. Dann, MAG mal H, okay, tralala, eingesetzt, nochmal, so wie in diesem Beispiel hier, ne, ausrechnen, wie ich es dann gezeigt habe hier, na komm, so, tralala, eingesetzt und so weiter und so fort. So, jetzt gucken wir mal, ja, dann gäbe das für diese Riesenmenge Wasser, Leute, das sind 4600 Kubikmeter, das sind 4600 Tonnen Wasser, die ergeben 128 Kilowattstunden. Jetzt sagen wir mal ganz einfach, ein Haushalt verbraucht 3 Kilowattstunden. So, 3 Kilowattstunden, da hätten wir 40 Haushalte. Äh, für eine Stunde. Naja, also, lohnt sich das wirklich? Also, diese Idee lohnt sich scheinbar nicht. Der, glaube ich, weltweit größte Wasserturm steht in Helsinki mit 12.600 Kubikmetern. Das wird heute gar nicht mehr alles so genutzt, weil man ja die potenzielle Energie, um den Druck aufrechtzuerhalten für das Wassernetz, gar nicht mehr so braucht. Man kann es durch andere ähm, technische Einrichtungen lösen. Möchte jetzt nicht drauf eingehen. Südafrika hat einen Vogel abgeschossen. Die haben einen Kegel auf die Spitze sozusagen gestellt mit 40 Meter Höhe und haben 6.500 Kubikmeter Wasser reingekriegt. Mehr nicht? Fragt man sich da. Ne? Das ist ja auch nicht viel besser als der 25 Meter im Durchmesser ungefähr. Wasserturm. So, also bringt nichts. Machen wir es anders. Warum haben sie das Ding nicht gleich als Zylinder genommen? Denn ein Kegel hat ja nur ein Drittel des Volumens. Naja, gut. Da war aber wieder ein Star-Architekt am Werk. Ich habe mich dann gefragt, ähm, wie versteckt denn Energie in Wasser und in der Höhe? Also in Wasser und Höhe. Ich habe also gesagt, Wasser, die Dichte ist bekannt und G, die Erdbeschleunigung auch. Und ich möchte mal 1 Kilowattstunde haben. Und welche Höhe, äh, welche Höhe oder bzw. welche Masse brauche ich dafür? Geht wieder ganz leicht. E ist m mal g mal h. Durch g ist e durch g ist m mal h. Also entweder ich habe viel Höhe oder viel Masse oder ein ausgewogenes Verhältnis. Die Rechnung ist eigentlich einfach, wenn man schick hinschreibt. Ich habe es nochmal ganz kurz gezeigt und zwar, ich setze dieses 1 Kilowattstunden ein, was ich nur erstmal annehme. Teile durch G, also durch 9,81 Meter pro Quadratsekunde, durch, durch mal, deswegen kommen die Quadratsekunden hier hoch. Ich habe immer noch Kilo und Watt und Stunde. Also Kilo wandle ich in 1000 um. Wattstunden, auch nicht schön. Aber Achtung, was ist eine Wattstunde? Naja, das sind 3600 Sekunden. Ich muss die 1000 Watt mal 3600 Sekunden nehmen. Und ich kann dann auch sagen, okay, ich schreibe ansonsten den Rest immer bloß ab. Eine Wattsekunde ist ein Newtonmeter. Und Newtonmeter ist dann Kilogramm und Meter pro Quadratsekunde. Und wenn ich das dann alles einsetze, ihr könnt ja das Video anhalten, mal überprüfen. Ich habe dann gekürzt äh, nach dem Substituieren der Einheiten. Und als alles substituiert war, hat sich rausgekürzt, dass zum Schluss Kilogramm und Meter übrig bleibt. Und jetzt kommt aber das Schlimme. Ich habe dann tatsächlich mal mit dem Taschenrechner nachgerechnet, aber machen wir es rund. Es sind 367 Tonnen, wenn ich die einen Meter hochhebe. 367 Tonnen Wasser. Ich kann auch 367 Tonnen Steine hochheben. Die haben die gleiche Energie. Aber 367 Tonnen Wasser ist bequemer, weil ich das Wasser ja fließen lassen kann. Mit einem Meter Höhe, dann habe ich eine Kilowattstunde. Na ja, gut, okay, okay, machen wir es ein bisschen anders. Ich sage, ich nehme nur 36,7 Tonnen mal 10 Meter. Mhm. Oder äh, das Doppelte und dann nur halb so hoch, mal 5 Meter. Aber lohnt sich das so viel? Kann man das als äh, Kleinanwender? Oder lohnt sich so ein Wasserturm, wie oben schon gezeigt? Aber wann lohnt es sich? Wenn die Höhe schön ist, dann brauche ich bloß 3,67 Tonnen. Wohlgemerkt bei Wirkungsgrad 1. So, und wenn ich nur 3,67 Tonnen Wasser brauche und einen riesen See habe mit Millionen Tonnen durchaus. Und 100 Meter Höhenunterschied, ja dann lohnt es sich. Ne, also ein Bauwerk zu bauen extra dafür, das ist albern, das bringt nichts, beziehungsweise ein vorhandenes Bauwerk, bringt leider auch nicht so viel. Ne, das ist fast gar nichts, obwohl so viel Wasser drin ist. Na gut, ich hoffe, ich habe jetzt die ganze Sache, das geklärt und entzaubert, ähm, das bis dahin. Rechenbeispiel, einfach mal selber rechnen, macht auch schlau. Man muss den Weg der Erkenntnis nochmal selber gehen. Also ihr könnt beispielsweise äh, diese äh, Ergebnisse abschreiben, dann Zettel und Stift nehmen, selber rechnen und wenn ihr dann sagt hinterher, oh, hat der Köhler falsch oder richtig gerechnet, hat er, oh, ich habe das Gleiche, na denn, dann hat man viel gelernt dabei. Das richtet sich jetzt vor allem an die Schüler. Aber das ist eigentlich jetzt nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist, Wasserkraft lohnt sich, aber dann brauche ich. Große Mengen und schön viel Höhe. Und das alles in der Natur, damit ich es nicht bauen muss. Dann ist Wasserkraft eine tolle Sache. Gut, ich wünsche euch was Schönes. Denkt drüber nach oder lasst es oder kommentiert es. Aber ich will keine Schlaumeier-Kommentare mehr. Davon habe ich schon die Nase voll. Letztens schrieb doch tatsächlich so ein Trottel. Äh, Selche Rechnung kann ja bloß ein grüner aufmachen. Ich habe den Kerl gesperrt, weil beschimpfen lasse ich mich nicht. Hätte er gesagt, ein Idiot. Ja gut, hätte ich gesagt, kannst nichts dafür aber mich als grün zu bezeichnen ist schon wirklich ein starkes Stück. Na dann alle guten Wünsche, Leute und denkt dran, macht was. Macht insgesamt, was damit die Leute schlauer werden, damit der Idioten schallt. Damit der Idioten kaum aufhört. Also, macht's gut. Macht was, aber macht's gut. Tschüss.